Nachfolger von Robert Schulz. Robert kann natürlich da sein, weil wir Okay. aufgrund ähm, einer Störung. Ähm, wir wollen einfach mal, ich habe ein anderes Format gewählt. Okay. Nee. Wir, hat wir hatten das doch so abgesprochen. Nein. <lacht> okay, dann nee. gehe ich wieder. Ist gerade komplett desinfiziert hierfür. Na toll. Oh. Dann viel Spaß noch alle zusammen.